Das ist super gut hier. Super geile Leute ihr geile Party, kommt alle her. Viel Alkohol, viel Bier, geile Leute, Zeit geile Drei Brand. Jahre jedes Jahr hier. Ah ja? und jedes Jahr geht's alle dran. Ja, also, wir sind erst seit diesem Jahr Mitglied, aber trinkt Dichtelhäuser schon immer eigentlich. Super geil! Also, fast so schön wie bei uns auf dem Dorf hier. 15, 20 Jahre Ich war einer von der ersten, wo ein Distelclub dabei war. Und jetzt kommt das ganz tolle Lied. Gundala Grün. Sebastian, ich muss ihn hier auf die Streue bringen. weil wir richtig Bock drauf haben. DJ okay. Mack legt hier schon die letzten Jahre auf und der macht es immer überragend. Wir wirklich. We really like it to be here. It's very fun and a lot of people and ist drink beer and yeah, it's crazy, but we like it. Ich kann nur jeden motivieren hierher zu kommen, Mitglied zu werden und einfach Spaß zu haben!